Martina ist es eigentlich so, ich stelle mir mal so vor, dass so wöchentlich bei dir Anrufe <lacht> kommen von, von Firmen, die sagen, na ist mal wieder einer fertig, können sie mir mal jemandem vorstellen, ist es wirklich so oder wie sieht das aus? Also die Zusammenarbeit mit den Unternehmen bei deinem Studiengang, sind die, bevor sie fertig sind, alle schon verplant <lacht> irgendwo untergekommen im Job oder? Ja, also ich sage, es ist nicht ganz so krass jetzt, ja, nicht jede Woche und... Ähm, die, also die Firmen suchen eben ganz viel auf Plattformen auch, wir haben auch ein Karriereportal bei uns an der Hochschule ähm, aber es ist wirklich so also wir laufen auf einen ganz starken Mangel hin und ähm, vor allem eben Leute die in eine bestimmte Richtung ausgebildet sind, werden eben immer stärker gesucht und ähm, ja also das, das, ist ein, das ist ein Riesenproblem ähm, wir wir kommen nicht hinterher, ähm, die Leute auszubilden, zu qualifizieren. Wir haben zu wenige Bewerber, überhaupt mal, die vorne anfangen. Und ähm, ja, ich, ich muss hier gerade auf meinen Zettel ähm, schielen, weil wir erwarten, dass wir ähm, äh, also in, in diesem Jahr noch etwa doppelt so viele Elektroingenieure brauchen, wie ausgebildet werden. Doppelt so viele. Und äh, das, also das, das ist wirklich. Also ich weiß gar nicht, wie wir das lösen sollen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen unser Problem, ne? so also wie jemand, der vielleicht ähm, sich noch nicht entschieden hat, gerade Abitur macht, der wird sich sagen, ja, es ist schade für euch, aber <lacht> deswegen muss ich jetzt trotzdem nicht Elektrotechnik studieren, nur damit ich ähm, euren Mangel behebe. Also ich sage jetzt mal ganz frech.